Hirnschaden durch Schwerelosigkeit. Nur wenige Science-Fiction-Autoren gehen auf die Auswirkungen von langen Aufenthalten in Schwerelosigkeit bzw. Mikrogravitation auf den Körper ein. Doch wir wissen natürlich schon vom Knochen- und Muskelschwund, der Eintritt, weil der Körper nicht mehr gegen die Schwerkraft ankämpfen muss. Außerdem klagen Baumfahrer über Sehstörungen. Auch Hirnscans haben Hinweise auf eine Beeinträchtigung des Gehirns gezeigt. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung zweier Mediziner der Universität in München haben nun sechs Kosmonauten nach durchschnittlich rund 180 Tagen auf der ISS über längere Zeit begleitet. Die fanden Proteine im Blut, die eigentlich ins Gehirn gehören. Anzeichen für einen Hirnschaden. Je länger die Kosmonauten unterwegs waren, desto schlechter die Blutwerte und der Zustand geht auch auf der Erde noch wochenlang an. Die ForscherInnen vermuten, dass es in der Schwerelosigkeit zu einem Blutstau in den Venen im Gehirn kommt, wodurch Druck auf das Gehirn ausgeübt wird. Spannendes Thema, lass es uns wissen. Tschö!